Die Top 3 Tätigkeiten, womit man derzeit online Geld verdienen kann, sind Affiliate-Marketing, Dropshipping und Network-Marketing. Aber welche ist die beste? Wo hat man die größte Chance, um Geld zu verdienen? Ich heiße Sota ich bin ein gebürtiger Ungar, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Es tut mir leid, wenn du irgendwo einen grammatischen Fehler findest, kannst du behalten. Ich beschäftige mich seit 2011 mit Network-Marketing. Also Affiliate Marketing heißt eigentlich, dass jemand von deiner Webseite in einem Webshop landet, wo er einkauft. Dafür kriegst du von dem Betreiber der Webseite Provision, weil eigentlich du hast diese Neukunde für ihn geschafft. Das ist ähnlich wie beim Multilevel Marketing, aber ein großer Unterschied, dass beim Affiliate Marketing bekommst du nur nach einer Ebene Provision. Bei Multilevel Marketing ist das nicht so. Das Problem ist, viele sehr gut ausgebildete Fachleute machen derzeit Affiliate Marketing. Also diejenigen, die dir einen Online-Kurs verkauft haben, wie Affiliate Marketing funktioniert, werden deine Mitbewerber sein und da musst du mithalten. Also wenn du dich gut auskennst, kannst du dort Geld verdienen, keine Frage. Aber wenn nicht, dann... Rest in Peace. Die zweite ist Dropshipping. Dropshipping heißt eigentlich, dass der Hersteller, meistens in China zu Hause, schickt die Ware direkt zu deinen Kunden, die in deinem Webshop etwas eingekauft haben. Der Hersteller macht es neutral, also die, die Rechnung musst du dann selber schicken, per Mail oder sowas. Der Kunde wird nicht wissen, dass nicht du der Hersteller bist. Das Problem damit, die Ware ist nur ein Dutzend Ware. Damit kannst du ganz schwierig, ganz schwierig, kannst du nicht einen Wettbewerbsvorteil erreichen. Die Einkäufer sind Impulseinkäufer. Dazu musst du dich mit Marketing auskennen, du musst die Ware super attraktiv präsentieren. Und das Ganze zahlt sich nur aus, wenn du billig einkaufen, aber teuer verkaufen kannst. Und du musst deine Nische super gut targetieren. Ich meine, derzeit Network Marketing ist die beste, wo man online Geld verdienen kann. Warum? Bringt dich bei, wie du dich bilden kannst. Bringt dich bei, wie du als Unternehmen denken musst. Bringt dich bei, wie du mit Menschen umgehen kannst. Im Network Marketing arbeiten Freiwillige zusammen. Hier bekommst du Anerkennung und eine sofortige Rückmeldung. Wenn du etwas nicht gut machst, merkst du sofort und du kannst gleich korrigieren. Das Marketingwissen, wenn du es hast, zahlt sich hier am besten aus. Multilevel Marketing ist ein altmodisches Geschäft mit altmodischen Methoden. Heutzutage will niemand seine Freunde und Bekannten ins Geschäft einreden. Dafür gibt es gute Methoden, wie du Leute finden kannst, meistens online, die dafür Interesse haben. Und Alle sind glücklich, sie haben etwas gesucht, was sie gefunden haben. Bitte niemals aufdringliche Amateure mit Profifachleuten vertauschen. Ohne zu lernen wird auch hier niemand erfolgreich, aber ehrliche Arbeit wird sonst nirgends so gut belohnt wie bei Multilevel Marketing. Wenn du langfristig planen kannst und wenn dich die fleißige Arbeit nicht erschreckt, dann nimm Kontakt mit mir auf und machen wir etwas gemeinsam. Musik